Es ist schon ein paar Jahre her, seit dem letzten Hochwasser hier in aaritz Aber es kann jederzeit wieder zu Überschwemmungen kommen. Für den Schutz von Gebäuden ist ein bewusster Umgang mit Naturgefahren entscheidend. Darum sehe ich der Sensibilisierung von Bauherren, Gebäudeeigentümern und Baufachleuten grosses Potenzial. Es gibt einfache und bewährte Lösungen für naturgefahrensicheres Bauen. Man muss als Bauherr oder Architekt aber frühzeitig in und konsequent umsetzen. Der Schadensimulator fördert das Bewusstsein für Hochwasser und alle Risiken, die damit verbunden sind. Der Schattensimulator hilft auf eine spielerische und gleich wissenschaftlich fundierte Art und Weise, sich mit dem Hochwasserrisiko und seinen Einflussfaktoren auseinanderzusetzen. Eine der Hauptaussagen des Schattensimulator ist, dass der Schutz von Neubauten nicht längt. Der Schutz von bestehenden Gebäuden ist gerade so wichtig. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig für die Ausrichtung der Hochwasserprävention. A und an beim Hochwasserschutz ist, dass man ihn früh in der Planung berücksichtigt. Wer später denkt, zahlt er Planungsänderungen, teure technische Installationen oder macht Abstrich bei der Sicherheit. Das gilt besonders beim Neubau, ist aber ebenso wichtig bei Umbau und Sanierungen. Nur wenn man früh an Schutzmassnahmen denkt, gelingen wirksame Lösungen ohne oder mit geringen Mehrkosten. Typische Schwachstellen sind Tiefgarageneinfahrten und weitere Gebäudeöffnungen oder zum Beispiel bei bestehenden Gebäuden gibt es beispielsweise wasserdichte Türen und Tore für Zugänge und Garagen. In den meisten Situationen bieten nur permanent installierte Massnahmen einen zuverlässigen Schutz. Und häufig passieren Überschwemmungen innerhalb von bis Stunden. Auch hier in Bern, wo es eine professionelle Alarmierung gibt und die Vorwarnzeit mehrere Stunden beträgt, sind permanente Massnahmen am besten. Im Idealfall sind diese Massnahmen gar nicht als Hochwasserschutz sichtbar. Manchmal braucht es auch Kompromisse. Speziell bei bestehenden Gebäuden werden darum häufig auch mobile Schutzmassnahmen wie Dammbalken eingesetzt. Solche Massnahmen brauchen aber regelmässiges Üben und eine professionelle Wartung. Zudem sollten sich Eigentümer nicht auf die Wehrdienste verlangen. Online-Tools wie der Schadensimulator fördern die Sensibilisierung für Hochwasserrisiken und unterstützen die Prävention. Die kantonalen Gebäudeversicherungen engagieren sich stark in der Prävention. Und betreiben die Informationsplattform schutzvornaturgefahren.ch. Die dient Bauherren, Gebäudeeigentümer, aber auch Architekten und Planer als interaktive Planungshilfe.